Ist so, der frühe Lektos-Fekt, den Karpfen. <lacht> Absolut. Ich teste gerade mal wieder auf Karpfen hier. Ähm, auf ganz simpel mit Mais. Und zwar einfach nur kleiner Haken Mais und Tutti Frutti. Komm raus hier. 5 Kilo Spiegel ei, ei, ei, viel zu weit wieder rausgeballert egal also raus damit und gucken was geht einfach hier an der Stelle bisher ohne PVA ohne Futtermische ohne alles gerade hier hin und ja es fängt gut an ohne dass man hier jetzt irgendwie was angefüttert hat scheint also dass das so funktioniert der michael bla im, äh, auf youtube hatte geschrieben allen probier doch mal ähm. <lacht> und gerade eben noch mal sogar auf 132 mit tutti soll es auch gehen ähm, schreibe ich gleich mal direkt zurück und probiere das hier ein bisschen aus aber eine futtermische die mischen wir uns jetzt gleich noch zusammen ähm, Tja, das war der hier vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr frequenz hinkriegen eine Futtermische, das Schöne ist, wir sind hier nicht so weit draußen. Auf 15 Meter nur geklippt. Und mit 15 Meter kann man das natürlich dann auch händisch auswerfen. Trotz allem ballere ich das natürlich der Bequemlichkeit halber alles in so ein PVA-Netz rein. Dann kann ich das da einfach dran tüdeln und gut ist. Heißt also, wir nehmen eine Mische. Und ähm, in Richtung Tutti Frutti gehen wir einfach mal auch ein bisschen süßlicher rein. Bedeutet dann auch mal wieder hier Maismehl. Und da wir auch auf Masse gehen, nehmen wir auch eine Basis mit rein. Für alle, die keinen PVA verwenden können, ist das ähm, eh ähm, optionslos sozusagen. Man braucht eine Basis für Angler, die sagen, okay, ich verwende hier PVA, möchte das einfach mal auf größere Brocken verwenden. Einfach mal die Basis auch weglassen, damit man hier nicht so den ganzen Kleinkram auch anlockt, sondern vielleicht nur große Partikel verwenden, geschredderte Boilies, ähm, große Feed-Pellets, vielleicht mal den ganzen Boilie auch mit reinballern, plus Aroma und dann halt die Basis einfach weglassen. Hier steht ja Notwendigkeit Nein im PVA oder in einer Trockenmische und hier leider dann Ja, denn das macht das Ganze hier ja erstmal aus, das Bällchen. Also... Dann gehen wir hier erstmal in die Trockenmische rein. Ich nehme allerdings, wie gesagt, hier Mais als Basis. Und dann gucken wir mal rein, was wir an Tutti Frodi so haben. Und da gibt es einige feed -Pellets. Wir fangen mit den größten an. 10er Feed-Pellets. Dann nehmen wir die 8er Feed-Pellets. Und ich würde sagen, wir nehmen... Man könnte jetzt natürlich noch Aromen Boilies nehmen. Ich nehme mal einen geschredderten hier. Wir schreddern mal einen Boilie. Nehmen wir mal hier Tutti Frutti. Oh, oh, oh, oh, oh. Haben wir was äh, in Richtung Soluble, was Auflösendes? Weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Zumindest habe ich gerade keinen dabei. Von daher ist es dann Wurscht. Ich nehme den kleinen und dadurch auch günstigsten. Hier haben wir einen Pop-up. Die, ähm, Pop dieser Beisatz Pop-up, der ist dann beim Schreddern egal. Soluble ist äh, also besser auflösend. Ist ähm, eine bessere Wirkung. So, das nehmen wir hier einmal mit rein. Und dann gehen wir, gehen wir wieder hier zurück auf Tutti Frutti. Da ist es. Zack. So, und jetzt können wir hier nochmal eine extra Komponente reintun. Entweder alles komplett hier mit, mit den Feed-Pellets. Ich nehme aber jetzt nochmal hier eine Basis mit rein in Richtung Mais. Ähm, so, einfach die Maisbasis mit dazu. Und dann haben wir hier tutti frutti als aromatik ja. tutti und dann tutti mais machen wir das ganze mal hier und dann anfertigen ab dafür und das ballern war dann gleich hier rein so bleibt das und dann kommt das hier schön in das pva säckchen nehmen wir hier das etwas größere da muss man nicht so lange anfüttern und ab geht es so, wo ist es? Tutti Mais. Da sind sogar noch Tutti ohne alles. Was haben wir denn hier? Genau, das ist hier zum Beispiel eine, die ähm, nur, also die ist ohne Basis. Da könnte man aber jetzt allerdings hier ähm, besser noch größere Feedpellets reinballern. Beziehungsweise, und das ist auch eine mit allen Feedpellets quasi drin. Kann man natürlich auch verwenden. Wir nehmen mal jetzt hier die Variante mit dem Mais, weil ich quasi nur gerade mit Maiskorn auch unterwegs bin. Ob das jetzt eine große Auswirkung hat, werden wir sehen. Werden wir sehen. Jetzt komme ich natürlich gerade ins, über, ins Grübeln. Ne? Ähm, der Michael, der hat äh, gerade frisch geschrieben. Das ist gar nicht so lange her. Ähm, knapp eine Stunde. Und wahrscheinlich läuft er jetzt gerade weiter. Ich gehe mal davon aus, dass der Spot vielleicht so nach einer Stunde hier dann durch ist. Und dass er sich dann gedacht hat, na komm, ich laufe mal ein bisschen weiter und gehe jetzt von hier... Eine Stunde und dann geht er, geht er weiter hier auf 132 und testet hier weiter. Könnte gut sein. Das heißt, wir gucken einfach mal, wie lang das hier geht. Also auf 15 Meter. Ähm, ich werfe mal, ich werfe mal genau, wir werfen mal hier vorne diesen Schatten an. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Und ich gehe auch mal ein bisschen weiter rüber. Den nehmen wir noch eben mit. So. Das sieht auch aber bisher schon ganz vernünftig aus klar ist in der nacht immer so ein bisschen flaute oder immer mal etwas flaute so und dann geht es aber morgens halt wieder richtig los ne? deswegen jetzt schnell rein tuti frutti mais 15 meter genau die richtige uhrzeit 4 Uhr morgens ist für mich immer so eine ganz gute zeit um einfach noch mal nachzufüttern und dann vielleicht 12 Stunden später gegen 16 Uhr auch noch mal ein paar bällchen rein und dann lübt das Ganze. So, Tutti Mais. Weil wir hier so klein unterwegs sind, wir gehen auch gleich nochmal genau ins äh, Detail auf Setup ein. Ähm, Mache ich jetzt hier auch gar nicht so viel, dass ich jetzt hier sofort fünf Mischen rein mische, reinballer. Also fünfmal, sechsmal auswerfen, dass der Spot aktiv ist. Ich denke, das wird sowieso ähm, ausreichend von der Frequenz sein mit dem kleinen Setup. So. Eins, zwei, drei, schmeckt, passt. Und jetzt gucken wir nochmal eben rein, bis, das hier Ganze, bis sich das PVA aufgelöst hat und so geht das. Ich bin hier mit dem Viererhaken unterwegs. Viererhaken einfach nur und einfacher Maiskette. Das Einzige, was ich hier variiere, sind zum einen das Tutti Frutti, dieser Dip und zum anderen die Farbe vom Maiskorn frutti rot tutti frutti gelb beides mit fansand äh, tutti frutti dip und dann hier noch mal tutti frutti gelb mit matt Myers als ähm, als dip und das waren die ersten Bisse hier also im moment bei der großen auswahl ist glaube ich also zumindest gelb ist vorne na, guck mal, wir zuppeln ein bisschen rum und rot liegt nach. Sehr schön. Gucken wir also jetzt mal, wie das denn hier läuft, auch mit Tutti Frutti. Warum so klein? Weil, wie gesagt, jetzt Vierer Haken äh, Einfach nur deswegen, weil wir hier jetzt... Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf Frequenz aus. Ähm, ich sag mal, so Brocken bis 10 Kilo reicht mir völlig. Hauptsache, ich habe jetzt hier eine schön hohe Frequenz. Das wäre halt richtig gut, dass man sich einfach mal wieder den Kescher kloppt hier mit den Karpfen. Und da ist er auch schon... Heißt also, wenn hier ein bisschen was Größeres reingeht, gar kein Problem, nehmen wir natürlich gerne mit. Aber im Großen und Ganzen will ich einfach hier ein bisschen Frequenz haben. Das ist jetzt gerade der Punkt. Na, da kann ich hin. So. Und da ist schon der nächste Brocken. Auch wieder ein bisschen was Kleineres. Und das haben wir jetzt fünfmal haben wir jetzt hier die Futtermische draußen. Und danach nehme ich das jetzt gleich erstmal ab. Also fünfmal doppelte, das heißt zehn Bällchen sind jetzt draußen. Ähm, jetzt spare ich danach erstmal mit dem Futter und werde dann gleich gegen 16 Uhr erst wieder nachlegen. Reicht. Reicht. Wir müssen ja hier nicht alles überfüttern. Hauptsache das lübt hier konstant. Dann ist das schon ganz gut. Na, beiß. Mitgenommen hat er ihn schon. Mitgenommen hat er ihn. Jetzt ist er dran. Zack. Sehr schön. Wenn die Schnur so locker geht, gutes Zeichen. Ja, von der Frequenz her, so wie es jetzt im Moment aussieht, kann es gerne so bleiben. So, PVA runter. Kann gerne so bleiben. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, welche Kombi hier am besten ist. Deswegen einfach mal testen, welche Mais- und Dip-Kombi bei dir am besten läuft. Und ähm, nach diesem werde ich dann auch die andere Stelle weiter testen, heißt also da hinten auf äh, 132, ist ja direkt hier vorne, genau, ich glaube genau da, diese, diese kleine äh, Landzunge, also hier kann man sich glaube ich hinstellen, auch da auf, da muss man auch wieder ein bisschen testen. Es gibt eine Stelle, da kann man so auf 8 Meter werfen, kann man einfach mal ausprobieren, 8 Meter, 15 Meter. 20 Meter. Also so in diesem Bereich einfach mal ausprobieren, was da am besten lügt Hier jetzt gerade eigentlich genau das Gleiche. Auch hier kann man ein bisschen flacher testen, weiter testen. Ähm, auch weiter raus nochmal in Richtung 20 oder 30 Meter. Jetzt hier auf 15 Meter ist schon richtig gut. Bin ich auch schon sehr zufrieden mit. Auch hier ist PVA wieder runter. Dann haben wir jetzt alle drei ohne PVA. So. Zack. Und es geht weiter. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Bin ich doch schon ganz zufrieden. Frequenz ist da. Übrigens, wenn ihr ein bisschen verschleißarme angeln wollt, immer einen auf den hier machen. Ne? Nicht so rauspullen die Dinger. Auch wenn es geht. Geht halt auch immer alles so ein bisschen mehr auf den Blank und auf die Ringe. Wollen wir nicht. So. Ja, also so sieht's aus. Setup ist glaube ich jetzt äh, soweit klar. Ähm, kleinere Haken für mehr Frequenz, Einserhaken auch durchaus eine Option, doppelte Maiskette auch durchaus mal testen, allerdings geht da die Frequenz super runter, das ist wirklich was, ähm, wenn man zweimal, also zwei verschiedene Maissorten dann nimmt oder zweimal äh, gelb zum Beispiel, dann ist das, ähm, ja zählt wirklich wie so ein großer Köder und da geht die Frequenz drastisch in den Keller. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, es kann noch mehr abgehen. Es darf gerne noch deutlich mehr abgehen hier. Von der Frequenz, von der Anzahl ähm, gab es Zeiten, wo Tutti Frutti deutlich mehr noch geliefert hat. Ja, genau so. Also den einen zieht man raus und der nächste zuppelt schon. So muss das eigentlich sein. Auch hier war sogar noch PVA dran. Runter damit. Und wieder raus hier. Zack. Genau, aber so darf das dann gehen hier. Wenn man hier konstant schön ein nach dem anderen rauszieht, dann ist das ja genau das, was wir haben wollen. Schöne Frequenz, vernünftige Größen bei den Haken hier, äh, bei den Fischen auch. Und dann haben wir da auch den Kescher ratzfatz voll und machen hier ganz gut Kohle. So, vielleicht geht ja noch ein bisschen was Seltenes rein. Das ist natürlich immer ganz nett. Ähm, grundsätzlich, wenn man, wenn man sagt, okay, hier tut die Frutti habe ich vielleicht gerade gar nicht. Einfach mal eine andere Aromatik testen. Ne? Es gibt ja bei den, bei den Mais-Sorten, ähm, es gibt zum Beispiel noch Frucht. Wo ist es? Hier, Creme und Frucht. Ich hatte eine ganze Zeit lang sämtliche Tutti-Frutti-Artikel verangelt und habe dann äh, alles irgendwie quasi leer geangelt. Hier so die ganzen Mais und Dippe. Und habe dann hier mit Creme und Frucht geangelt. Ging auch richtig gut. Ging auch gut. Guck mal hier, jetzt sehe ich es gerade. Tutti Frutti Soluble. Habe ich das gerade übersehen? Das wollte ich doch in die Mische reinmachen. Also, das hole ich mir auf jeden Fall nochmal in größeren Mengen. Sind nur noch vier. Ah, es sind zu wenig. Ich glaube, man braucht 30 Stück. Man braucht 30 Stück. Genau. Ja, jetzt habe ich hier gerade die 10er hier verwendet. Die sind jetzt weg. Äh, die 30 und die 30 Soluble. Genau. Die kommen dann demnächst nochmal in die Futtermische rein. Genau. Kann man natürlich auch mit an den Haken schmeißen. ne? Wenn man ähm, vielleicht dann irgendwie auf dem 1er auf dem Haken drauf und dann ähm, die klassische Kombi Mais und Boilie. und dann mit Mais und Boilie dann vielleicht auch hier so ein Soluble drauf und ab geht es. Na, die wollen wir natürlich nicht. Die wollen wir natürlich nicht. Da hoffen wir mal, dass da gleich noch ein bisschen was Größeres reingeht. Ja, so und so ähnlich. Also ich würde sagen, passt. Bisher ganz gut. Hier kommt direkt der nächste. Sehr gut. Ähm, ja, sollte das jetzt hier gleich mit den Kleinen weitergehen und sollte das jetzt hier irgendwie schon fast erschöpft sein, geht es für mich, wie gesagt, gleich direkt weiter an den nächsten Spot. Dass wir dann da sofort frequenzmäßig weitermachen können. Tut die Frutti halt eigentlich immer, immer eine Option. Ja, also es zuppelt weiter.